Hallo, ich bin Dich. Ich bin ein ganz normaler Typ. Ich mag zu fahren. Und ich mag Fahrrad fahren. Ich mag es schon. Und ich mag Jums. ich habe ein Problem. Ich habe keine Freunde. Ich fühle mich allein. Hey, was machst du? Ich verstehe nicht. Was? Hallo? Kann ich dir helfen? Hey, was sagst du? Wollen wir etwas spielen? <lacht> ich nämlich gesagt. der Körper. Ich mich. Ich gesagt. Ich nicht gesagt. Ich Ich Ich ich habe mich nicht Was? Was ist? Was hast du gefragt? nicht niemand? Irk, alles okay mit dir? Geht's dir gut? Bist noch ganz knusprig. Hola! Hä? Hey, was sagst du? Ich verstehe nicht. nach. Kannst du noch mal wiederholen? Oder. Parles du français? On peut parler en français, si tu veux. Ich habe gehört, dass du öfters Schwierigkeiten hast. Vielleicht könnten wir einfach mal zu. zu einer Art. Übersetzer gehen oder Dolmetscher, sowas gibt es doch hier auch in der Nähe. Und dann natürlich kannst du mir jetzt auch nicht sagen, ob du das möchtest. Sav, Was? Was hast du gesagt? Kannst du es mal wiederholen? Oder irgendwie ordentlich sprechen? Sab. vraiment comprends rien. Je ne comprends rien. Je äh, Steve. Oh, Gott, okay. ich hab echt keinen Bock auf die Kacke jetzt. Niala shemeluf Ich fühle mich allein. Niala shemeluf Hallo. Holen wir Freunde sein? Ich verstehe dich nicht, was sagst du? Will nicht nach Kampf hier hieven, glaube ich, hinter uns. Der ist so süß, aber nicht so. Du wirst nicht durchgebeben und nach einer Okay, eigentlich nicht. Die Nudeln haben mir gar nicht geschmeckt. Ah, er spricht hückwärts. Oh, Sam Sam. Oh, Hallo, was machst du? Sie versteht mich. Hallo, ich bin Mirren. Wer heißt du? Hallo, ich bin Dirk, ähm, wollen wir Freunde sein? Na klar!